So meine Lieben, jetzt hier die neueste Errungenschaft. Ja, ein Solar, eine Solarstromerzeugungsanlage hat, hat mich ereilt quasi. Ich habe ganz am Anfang gemeint, beim Umbau meines Dockers brauche ich alles nicht. Doch jetzt war ich doch irgendwie so, dass man dachte, ja. Wer weiß, für was es gut ist. Ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall mal eine... Eine 12 Volt 50 Ampere Gel Batterie. Ja, wie die Teile jetzt alle so heißen. Mhm. Das ist auf jeden Fall der Spannungsumwandler von 12 auf 230. Mhm. Und das ist dann diese Steuerungsregelung. Da kann man die Sachen einstellen. Da zeigt es sich auch an, wie viel das jetzt geladen wird. Ja, und da haben wir die zwei Prachtstücke jeweils 50 Watt naja, fürs Auto wird schon spannend, aber da denke ich mir, da genügt eins da werde ich einfach nur eins mitnehmen und das wird dann auch irgendwie gehen, weil wenn die Batterie mehr aufgeladen ist, die entladet sich ja nicht so schnell Ja und schlussendlich geht es mir ja darum, dass ich eben damit ein paar Sachen bestromen kann, genau, Notebook teilweise sicher, den Kühlschrank wenn es denn sein muss, Handys aufladen, ganz normal, ja, Akku von den Geräten, von der Drohne vielleicht, von den Kameras. Jo, und das geht dann mit einer vollen Batterie sicher auch ein paar Tage lang, denke ich mal, sonst hängt man halt diese Pendels dran, genau, oder eines halt, wenn ich unterwegs bin, und die andere Sache ist halt einfach auch, ja, die andere Sache ist halt auch, na, sollte es wirklich mal zu einem Blackout kommen, ja? immer mehr Leute reden davon, ich bin jetzt wirklich kein Schma Schwarzmaler und ich habe die Sachen früher sowieso überhaupt nie gesehen, was alles so sein könnte, ähm, aber doch, warum nicht, ich meine, wer weiß, ob dann so eine Solaranlage was bringt, ein bisschen Licht macht es auf jeden Fall, ein paar Geräte, die man vielleicht brauchen könnte, funktionieren auch. Wenn man sich irgendwas anschauen möchte, man, das Internet wird nicht funktionieren, das bringt nichts. Die Handys werden auch nicht funktionieren, aber dass man vielleicht ein paar Geräte einfach auch betreiben kann, damit es nicht ganz so schwierig wird in der Zeit. Auf jeden Fall. Ja, und deswegen denke ich mal, macht das Ganze schon Sinn. Ja, die Frage wird, die Frage wird halt auf jeden Fall sein, wie werde ich das im Auto am besten dann auch ja, montieren es ist jetzt schon so dass ich sagen muss okay jetzt wird ein platz dann schon langsam eng jetzt braucht nicht mehr allzu viel daherkommen, weil ich es einfach nicht mag wenn alles so angeräumt ist ich habe eh schon die überlegung wenn ich länger mal wohin fahre dass man vielleicht doch einen anhänger besorge ähm, ja das sind einfach ein paar so dinge die man dann denkt das hätte ich auch gern ein boot und ein rad mitnehmen und was auch immer aber irgendwie wird das schon wieder alles ein bisschen zu viel, habe ich so das Gefühl, ja. Okidoki, schauen wir halt einfach mal weiter. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier bei Free Spirit und Dockerausbau und Umbau und überhaupt. Minicamper, Reisecamper, was auch immer. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist bei Geos fröhlicher Bastelstunde. Ja, es ist jetzt soweit eine Solaranlage fürs Auto und so generell überhaupt ist jetzt mal in der Anschaffung gewesen. Das heißt, ich habe es jetzt hier und ja, bin gerade dabei, das Ganze im Auto irgendwie so einzubauen, damit es auch Sinn macht und nicht gefährlich ist. Jetzt schauen wir mal, was wir denn da generell überhaupt mal alles so haben ja, grundsätzlich ist er jetzt einfach mal am Parkplatz da, wo ich ja meine Bastelarbeiten erledige, mal alles so aufgebaut, das heißt, auch im Vollbetrieb hier zwei jeweils 50 Watt-Panels, das heißt, die kann man extra nehmen, ich muss ehrlich sagen, diese Faltbahn, diese relativ leichten, die es so gibt, die sind mir einfach zu teuer, da kostet ein Teil mit 100 Watt 300 Euro herum plus minus. Ja und die zwei sind ja das ist ja auch das Gute, das sind zwei Stück, die sind auch leichter zu verstauen und vielleicht genügt ja auch eins. Ja, da geht es schon weiter, da haben wir eh diesen Steuerregler und der zeigt momentan immerhin zumindest 3,9 Ampere Strom an, die da schon erzeugt werden. Ich hoffe ich sage jetzt da keinen Blödsinn. Ja, dann haben wir sozusagen den Umwandler von 12 auf 220 Volt. Was natürlich auch wichtig ist, den habe ich ja eh schon gehabt. Da hätte ich jetzt noch einen anderen auch, aber der ist einfach stärker. Ja, und da das Herzstück quasi die Batterie, eine Gelbatterie. 50, da steht sie eh oben. Ich kann mir mit den Sachen nicht aus, aber ich sage es ehrlich. 12 Volt, 50, Ah. Ampere oder was immer das heißt, ja die Anlage ist so als Ganzes quasi im Verbund verkauft worden, also passt es auch zusammen und sie ist jetzt auch schon ein paar Tage im Betrieb und funktioniert einwandfrei, das gefällt mir, da bin ich mir relativ froh, wenn die elektrischen Dinge funktionieren, weil wie gesagt, ich bin ja da nicht wirklich Experte, was das anbelangt, sondern Learning by Doing. Ja, und damit das Ganze ins Auto auch halbwegs ein bisschen sicher eingebaut ist, nicht nur halbwegs, sondern ziemlich bastelde, bastle ich gerade eben ein Holzkonstrukt, wo die Batterie reinkommt und das Ganze so ein bisschen verbaut wird, damit es eben dann schön kompakt ist, das Ganze. Schauen wir uns das auch mal an. Ich bin noch nicht ganz fertig damit, aber mal so dazwischen. Jo, und da quasi sein so Holzteil, wo halt die Batterie dann reinkommt. Das ist im Augenblick der Stand der Dinge. Halbe Stand Arbeit wird es wohl noch sein. Dann schauen wir uns das nochmal an, wann es fertig ist. Okay, okay. Ja, so meine Lieben und Interessierten, jetzt ist das Ganze mehr oder weniger verbaut, da hinterm Sitz. Ist jetzt einmal, glaube ich, so der beste Platz. Ich meine, das Gute ist jetzt, das Teil ist jetzt halt sehr kompakt, das kann man natürlich auch überall hinstellen. Aber das ist für mich mal so, die beste Möglichkeit. Ja, und dann gibt es noch so einen Deckel, den haben wir da noch drauf damit das Ganze nur ein bisschen sicherer ist und der Strom nicht raushupft da. Naja, das ist halt einmal, wie gesagt, ich habe immer schon gesagt, ich bin ja kein Tischler oder sonst irgendwas, aber trotzdem bin ich dann mit dem Ergebnis, was da so rausschaut, schon recht zufrieden. Das heißt jetzt, ich bin jetzt an und für sich stromautark. Ja, und das macht mich schon froh. Das heißt in Zeiten wie diesen, ja in Zeiten wie diesen, wenn man vor allem einfach mal wo stehen bleiben möchte und vielleicht um ein, zwei Tage dort ist, beziehungsweise so wie ich einfach immer wieder Strom gerade fürs Notebook und für die Geräte brauche, um eben auch die Recherchen, die Videos zu machen, machen zu können, die ich eben mache auf GeolebenTV. Und das ja eben auch so meine Berufung ist, inklusive jetzt Reisen, da ist es natürlich super das Gefühl zu haben, ich habe jederzeit meinen eigenen Strom und muss jetzt nicht unbedingt auf einem Campingplatz stehen, vor allem in der jetzigen Zeit, wo ich wirklich sagen muss, mit Grausen werden die Campingplätze überfüllt sein, ohne Ende, das sieht man jetzt schon. Bei uns in der Nähe die Campingplätze sind unter der Woche bzw. jetzt im Juni schon voll. Ja, das, Einzelne, das Einzige, was mir jetzt noch ein bisschen im Kopf herumgeht, ist einfach das lange Kabel. Die Sachen müssen auch irgendwo verstaut werden und zwar wieder so verbaut, damit man nicht ständig das Kabel an- und ausstecken muss und trotzdem es irgendwo... Ja, mal schauen. Also, es ist jetzt nicht mehr wirklich viel Problem, das Einzige, was wirklich ist, äh, habe ich mit einer Panel genug unterwegs, oder muss ich die zweiten mithaben? Das werde ich jetzt einfach nur ausprobieren, wie viel Strom die bringt. Ja, weil halt irgendwo mal im Docker der Platz einfach auch beschränkt ist, das ist mal so die Frage, ja. das ist einfach mal so die Frage. Ich habe auch noch... Ich habe auch noch ein Dachzelt, ich meine, das ist natürlich auch schade, vor allem, wenn ich jetzt ein bisschen unterwegs bin und ich habe jetzt dann im Juli ein bisschen mehr Zeit. Das Dachzelt hat natürlich schon auch seinen eigenen Reiz, das ist überhaupt keine Frage. Nur wenn ich das Dachzelt draufgebe, habe ich wieder keinen Platz für die, für die Dachbox und ja, und da muss ich dann wieder alles hinten ins Auto reinstopfen. Ju, es wird spannend, also... Docker hat einfach auch seine Grenzen, das ist überhaupt keine Frage, da brauchen wir gar nicht reden. Doch es ist einfach so mein Anreiz hier wirklich alles so effizient wie möglich und trotzdem bedarfs- und bedürfnisgerecht zu machen und dann nicht wieder so das Gefühl haben, ja im Endeffekt kann ich eh mit einem normalen Auto auch rumfahren, weil da habe ich auch nicht mehr oder, oder auch dann nur das Gleiche. Also es wird nur spannend, aber naja, jetzt ist auf jeden Fall mehr Strom da. In dem Sinne werde ich mich dann, wann ich heilen, wohin fahre, noch mehr merken diesbezüglich und, ja. So meine Freunde, jetzt bin ich heute hier noch an seinem so See unterwegs und morgen auch innerhalb Österreichs. Ja, das mit der Solaranlage funktioniert auf jeden Fall gut. Ähm, ja, das Auto steht jetzt am Parkplatz, kann ich euch da jetzt gerade nichts mehr zeigen, aber ihr habt es eh ja schon gesehen. Ja, das finde ich super, autark jetzt mit dem Strom. In dem Sinne, alles Liebe, nur einen kurzen Ausblick auf den See und wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer G.